Die Heinrich von Putz Realschule hat ein besonderes Profil. Sie ist aufgrund ihrer langjährigen Partnerschaft mit dem FCA, der hier in Oberhausen zu Hause ist, eine Elite-Schule des Fußballs. Aus dieser Zusammenarbeit hat sich die Notwendigkeit ergeben, Schüler den ganzen Tag zu unterrichten bzw. zu betreuen. Und diese Schule hat sie auf den Weg gemacht, gebundene Ganztagsklassen einzurichten. Die erste Realschule, die erste öffentliche Realschule in Augsburg überhaupt. Deswegen haben wir hier Räume geschaffen für die Essensversorgung, für den Aufenthalt. Wir haben aber auch der Schule insgesamt hier zu einer modernen Weiterentwicklung verholfen, indem wir die IT-Ausstattung verbessert haben. Die Vernetzung der Schule hat stattgefunden, aber es sind auch beiläufige Themen wie der Brandschutz, die Barrierefreiheit durch Aufzüge, die hier installiert worden sind. Es sind eine ganze Menge von Themen abgearbeitet worden, die das Ziel unseres Bildungsförderungsprogramms sind. Und wir freuen uns, hier in Oberhausen einen neuen Markstein in der Schullandschaft gesetzt zu haben.